Wie kann man in Lime Survey eine teilnehmenden Liste importieren? Es ist ja so, dass man in Lime Survey einen geschlossenen Modus nutzen kann, bei dem man den Fragebogen, den man erstellt hat, nur bestimmten Personen zur Verfügung stellt. Und dafür gibt es hier unten diesen Punkt Umfrage Teilnehmer. Wenn man jetzt Teilnehmende hinzufügen möchte, dann geht man hier auf den Punkt Erstelle und dann hat man die Möglichkeit, manuell Teilnehmende hinzuzufügen, also manuell dort Name und E-Mail-Adresse einzutragen. Meistens wird man das Ganze ja aber nicht manuell machen wollen, sondern über eine Liste importieren wollen und da hat man ja meistens eine Excel-Liste. Deswegen kann man dann hier mit einer CSV-Datei arbeiten. Wichtig ist jetzt, wenn man diese Datei hier importieren möchte, dass es als CSV-Datei abgespeichert ist und vor allem ist ganz wichtig, das ist hier unten erklärt, dass diese CSV-Datei so aufgebaut ist, dass die einzelnen Spalten von dieser Datei den Pflichtfeldern in lime Survey entsprechen für die teilnehmenden Liste. Und zwar muss das eben sein First Name, Last Name und E-Mail. Ich zeige das mal, wie das dann aussehen kann in Excel. So, also Man muss einfach nur darauf achten, dass hier diese Bezeichnungen von diesen Feldnamen genauso wie es im Englischen vorgegeben ist in LimeSurvey stimmen. Also hier muss stehen First Name, Last Name und E-Mail und dann kann entsprechend diese teilnehmenden Liste importiert werden. Okay, schauen wir mal, wie der Import dann funktioniert. Zunächst mal kann ich hier die Datei auswählen. Und dann kann ich hier ein paar Einstellungen machen. Normalerweise kann man da die Voreinstellungen lassen. Wenn Sie es genau wissen wollen, Sie gerne auch nochmal ins Manual schauen. Es ist so, dass man hier also dann sagen kann, welcher Trenner genutzt wird, also in dieser CSV-Datei, wie dort die einzelnen Felder getrennt werden sollen. Normalerweise wird das automatisch erkannt, ob leere E-Mail-Adressen gefiltert werden sollen. Es würde also heißen, wenn man das anschaltet, dass Befragte, die keine E-Mail-Adresse angegeben haben, nicht importiert werden. Ob geprüft werden soll, ob die E-Mail-Adressen auch die richtige Struktur haben oder nicht. Dann ob Attributewarnungen ausgegeben werden sollen, das heißt ob man gewarnt werden soll, wenn bestimmte Attribute, die man als Pflichtattribute definiert hat, fehlen und dann noch ob geguckt werden soll, ob doppelte Datensätze drin sind, das heißt also es wird geguckt, ob Duplikate drin sind anhand von diesen drei Variablen hier, Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse und wenn Duplikate drin sind, dann werden die entsprechend eben entfernt. Wenn die Einstellungen soweit stimmen und man die Datei hier ausgewählt hat, dann kann man das Ganze jetzt dann hier über diesen Button hochladen. So, wenn das Ganze funktioniert hat, dann bekommt man die Meldung, dass die Teilnehmenden hier importiert wurden. Ich bekomme hier noch eine Warnung, dass bei mir hier die E-Mail-Adressen nicht dieser geforderten Struktur entsprechen. Und dann kann man sich hier die Teilnehmenden dann unter den Umfrage-Teilnehmenden bei dem Punkt Zeige Teilnehmer dann anschauen. In dem Fall wurde eben hier dieser eine Teilnehmer dann da importiert. Soweit zum Import von teilnehmenden tabellen in LIME-Survey. Wie immer viel Erfolg bei der Anwendung.